Ich bin mit Mario Master und, ich bin B. und wir heißen euch willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Hallöchen. Was ist denn beim letzten Mal passiert? betreten Der Albtraum eines jeden Gamers. Ja. Und jetzt sind wir hier in den Duschen und ich falle jetzt einfach durch das Gitter. Oh. Ah! Da unten ist was. Ja, das haben wir okay. Da unten ist Geld. das bälle und fische was ist wenn ich jetzt einfach mal das wasser abdrehe ja ich töte leute Ja, ich tue töte ich leute und esse hände das sind zwei verschiedene sachen ja das sind zwei verschiedene sachen was zum äh, nein, ich wollte ich wollte eigentlich da reingehen. Okay. Aus, ich, äh, okay. äh, du weißt, dass ich, dass ich unbesiegbar bin. Denn ich kann nicht sterben. Wir ich weiß. <lacht> <lacht> oh, So oh, eine Koch werden wir auch noch finden. Ja. <lacht> Das ist der goldene Fischy weg. Okay, Ich habe ihn! Das ist ein Quietente gewesen. Alright. Typischer ah. Wow. Alter. Sorry, du musst irgendwie versuchen, seine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Okay. Ja, okay. Au. muss versuchen ihn mit den, äh, mit den Wasserbällen abzuschießen. Oh, oh. Das wäre jetzt seine Chance gewesen. Oh uh oh. Der bringt mir um, ey. Nein. Ah. Nein, das reicht nicht. Easy. Easy. Ja, ich hab Ja. ich bin hier vorne. Oh. Ich weiß nicht ganz kannst Bälle, Bälle auch raussaugen. Ja, war ich ja. Ich glaub, ich, hab das auch ich drehe mir jetzt das Wasser ab. Weißt oh, du, was jetzt passiert? Nein. Äh? Nein, nicht mein Wasser. Der hängt jetzt da auf jeden Fall fest. Jetzt kommt, den schnappen wir uns. Nein. Ich glaube, er sieht nicht ganz so gut für dich aus. Ah, der dann so, äh, dann der. Zieh ihn raus! Genau. Und verprügel ihn. Ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Oh Nummer 14. Oh yeah. Ja. Ja. Oh, yeah! Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, so einen großen Pool, das mag ich ja. ja. Das ist wahrscheinlich nur eine Deckung. Ja, hier, das ist nur eine Deckung, damit du, in, ähm, damit du dich dahinter verstecken kannst. Wir sollten weitergehen. Wir nee, wir, hier, ist noch äh, mehr. Nee, hier ist nichts mehr. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich denke, wir sollten zum Aufzug gehen. Wir können uns später über das jetzt die UV Gedanken machen. Hm? Äh! Äh! Au! weg ja ne? doch nur einer ein lebenspunkt moment ich glaube falsches spiel ne? ja. aber egal irgendwie wie kommt mir die lache so bekannt vor die habe ich schon von den so manchen äh, animationen gehört okay. Ja. Yeah. Ja. Oh, oh, yeah. okay. mm. yeah. oh. lecker. <lacht> oh. Hey. Hey. Hey. Oh, yeah. uh. oh. Nein. Ah. Erinnert sich noch an das. Ja, vielleicht. Na, warte, jetzt geht's auch die Freiheit. Irgendwas machen, aber ja. ich Gut. was soll denn der Scheiß da ist? Luigi, du hättest was machen können. Hat ich Verstärkung, ich glaube, das wird nichts mit der Verstärkung. Das ein Bisschen, wie aus, anders, also ein bisschen. Ja. da. Wir Wir müssen die, dieses verdammte Kätzchen finden. warum bringen wir es um? Oh, auch schon los. Mir auch egal. Wir müssen es umbringen. Ich bring's trotzdem um. Ich will es trotzdem umbringen. Also nach dem ja. Hm. ja da rein. Geld, Geld, Geld. Okay. Ich hatte so lange nach, diesem, nach dieser verdammten Katze gesucht, ey. Das glaubst du mir gar nicht. Nicht, das hat mich so übelst aufgeregt. Hallo, Undi. Genau. No. Eigentlich müsstest du eine Katze jagen. Ich weiß, wo es ist. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> Aber runter! War ich fängst runter! Also, das mache ich Katzenfutter aus hier. Sollte oh. diesen Geist mit diesem Geist. Ja. Und wo ich diesen Geist mit diesem Geist. der Box an Schuh. Mann, Hundi, du könntest auch mal was machen. Ja. Aua. Ähm, Was? Könnte wagen? Ja ja, ich sehe dich im Spiegel. Komm her. Ja und dich da oben kümmern wir uns gleich. Au. Komm mal runter. Komm her Sieh ihn ja an. Ich will, ich, will ich will nicht. Du willst nicht. Was? Ich glaube, du hast das kaputt gemacht. Was? Das macht doch ganz schön schade. Da ist sie doch gerade rein. Sie ist da entlang. Ich glaube, der Hund will uns was sagen. Da ist sie. Hier, gebe ihm. Ich gebe ihr. Die ist schon weg. Ich gebe ihr. Du weißt, wie es funktioniert? Ja, ich ja, ach so! Ihr habt gerade was. Dreh ich mal um. Guck mal da, auf mich reagiert die gar nicht. Ich helfe dir. Oh, nimm das. Hm. Ah? Oh, sie ist weg. Ist doch der Kiefer. Ja. Ganz ein Viech, ne? Doofe ja. doofes miese kätzchen weil unter schon alle Zeit, ja. Warte, Pete, finden sich hier in der etage nicht noch ein juwel in dieser aber nicht darunter, oder äh, ja zwölf ja, da ja können wir ja irgendwann ja nachholen <lacht> sieben ja Island. Ich, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich meine er hilft uns zumindest oder das ja er hat uns gezeigt wie wir das hier machen oder das hier oder das hier oder das hier okay er hat keine katze gejagt Hm. Also die Spur verloren, läuft hier weiter. Ja, so. Ja. Hm. Ja, kommt da raus. Der versucht zu töten. Der war im Wasser gehört. Hm? Ich weiß ja, wo wo das Kerl, wo die Katze ist, die ist hier. Yeah. Können wir ja nach, nachher nachher nachgucken, wo sie ist. Wow. Wow. Also vollkommen in Ordnung, dass wir das machen. Da entlang. sollten wir uns mal nicht kümmern wir sollten erst mal versuchen die zu finden ist irgendwo hier wo der Hund ist ich will noch mal noch ne? Bombe ja eine bombe ich Mann. da ist sie weil ich da bin. Das das Ding, das das ah, verdammt, sie entwischt! Die lasse ich im Kommen! Ich war klar, dich auf der letzten Pferde. Damit die Katze, da ist sie. Ne? Ich noch eine runter. Ja. Na warte. Oh, ja. Na wartet. Ja, jetzt geht's ein. Die ist ja noch einen Stockwerk tiefer. Na back runter. Was hat? Hm. Dann da weg. Oh. Oh. Und war ja noch mal runter. Ja, ey. Schlimm. Und haben es mal Ja. Falsch. Nein. Du auf den falschen Knopf gedrückt. Oh. Oh. Warum hast du auf den falschen Knopf gedrückt? Ich weiß das nicht. Oh, ja, ja Wunder. Auf in die Welt der Wunder. Hey. <lacht> Ha. Was macht die denn hier? Hat man hier keine Privatsphäre? Nein. Das war das war ein etwas größerer gewesen. Aber trotzdem, ey, da hat man noch nicht mal Privatsphäre hier im Aufzug, ne? Schlimm, ne? Mhm. Also da dagegen müssen wir auf jeden Fall eine, eine schlechte Bewertung schreiben. Hm. Wo ist sie? Hm. Hier sind des Hundes. Vielleicht sollten wir dem Hund folgen. Ja. Hallo Uni. Das ist einfach so passiert. Ja, nimm ab Du bist doch krank. Du weißt genau, dass ich durch Wasser sterbe. Das ist mir neu. Die waren immer so. Okay, das ist neu. Ich frage mich unter welchem Hund da sein. Das ist der Hund. Wow. Wow. Da! Oh, das sind die nicht entkommen! Oh, oh uh -oh. uh -oh. hm. Da! Ich einfach ein Messerchen rein und. Ja. Ich hab ne Idee. Eins, zwei, drei! Wir sind ein bisschen zu fett, Katze! Schnapp dich! Schnapp sie dir! Und ja. Einer rein. Entschuldigen. Ja. Gib uns den Aufzugsknopf. Ja, ja. Na bitte. So haben wir die Katze erledigt. Hm, jetzt ist er weg. Hier mal nochmal exakt gleich ab. Ja. ja vielleicht hat er ja nicht immer irgendwie damit direkt rumpolen sein einfach wegstecken liegt. ja direkt sich eine tasche bei so. sonst kommen kommt komm noch mal die diese katze und klauen sie noch mal ja. magie magic <lacht> wie viele minuten haben wir denn schon 24 23. ja ja so. erkunden die nächste ja So, steck rein luigi das war schnell bevor uns den noch mal jemand klaut das war noch mal die katze ja oh, yeah. okay disco mm. disco zu sagt wir gehen zum so. Ja. Oh. Da ja. ist eine coole Etage. Gerelle Licht. Ja. Hier geht die Party ab. Party hart, ne? herrscht coole Musik. versucht Okay. Komm mal, okay. Versuch mal alle Knöpfe anzumachen. Ich hab eine Idee. So? Am Boden, okay. Okay. Ah. Ha -ha. Oh yeah. wow. ah. Sieh das an! Ja. Ja. Ja. Ja. durch! Ja. Ja. Oh, oh. Guck mal, hast du Ja. was die Komm sind? Wow. Ja. Nicht einsaugen aufsaugen. deswegen mache ich es ja man hey. auch nach mario zu rufen Wer ist dieser mario von dem er die ganze Zeit spricht ist wird, äh, äh, unter charaktere nicht auflösen beim live faden ja ich meine es ist mario mario kann schon nicht so wichtig sein naja ne? ich mal da nicht ist super. Da hat er, hilf mir mal eben. Super, muss mal äh, weiter! Oh. Mach so. weiter! Ach so, hast du was getan. Ja. Hast du halt nicht gesehen, was das ist? Nee. Das ist ein Block. <lacht> Kann uns ein Juwel holen? Und das war ein Block, äh, das war, war eine Referenz aus Super Mario Bros. Ja, das ist mir schon klar, ich habe nicht da wie du irgendwas gemacht. Ich dachte, du machst irgendwie, weil nicht... irgendein Makela. Nein... Nein... Nein... Hast du das denn gerade? Hast du das gerade gesehen? Was? Ich habe einmal so vollständig so zurückgedrängt wurde. Ja. Nee. Äh. Äh. Bin auf den Typen. Einfach so, nein. Dann sagen wir, doch. Bom. Au, was? hast mich umgebracht. Yeah. Was fällt dir eigentlich ein? Mich einfach so umzubringen. Der fällt mir nicht. wir also kaufen, was du haben Äh, ich hätte gerne einmal ein Ticket für die Disco. Ich mach Pause, Du machst grad Pause? Das war mir klar. Was ist das denn hier für ein schlechter Service? Dann, dann werde ich jetzt einfach hier, hier neben gehen und alles plündern. Ist das, ist das für Sie in Ordnung? Ja, wir einfach Ja. Wir sind echt keine guten Beispiele, ne? Ja, nein, nein. Ich will dann mal <lacht> ja genau. einfach mal eben die Katze plündern habe ich aber auch gerade getan hier sind wirklich keine guten beispiele wow. ich will aber kurz so ja hör auf alles zu plündern ey also ich die schreibplatte hier aus dem ah gott ich bin weg Das oh. eine. Ja, bring sie um. Ohho! Oh, ja, mal jetzt gemacht. Okay. Ja. Oh, ich habe einfach alle, alle kleine hier abgerissen. Wir haben schon die Hälfte aller Juwelen gefunden. Ja, und wir Park immer auch direkt. Also neues was für uns. Und wir sagen, das war's für diese Folge. Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.